Ganz gleich, wie viel Reichtum, Geld und Bildung wir haben. Unsere Kinder können nicht gut leben, wenn wir unseren Boden und unser Wasser nicht wiederherstellen und regenerieren. Ein bewusster Planet, der einzige Weg in die Zukunft. Ich befinde mich hier in Rom, das eine Manifestation oder ein signifikantes Beispiel dafür ist, wie der Zusammenbruch des landwirtschaftlichen Bodens zum Zusammenbruch einer ganzen Zivilisation führte. Das ist eine Lehre für die ganze Welt, dass Boden und Wasser die wichtigsten Dinge sind, um die man sich auf unserem Planeten kümmern muss. Ein bewusster Planet, der einzige Weg in die Zukunft.